Kein anderer Mäher mit feuchtes Gras, so perfekt wie ein Spindelmäher. Schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks! Genau dazu sind solche Maschinen gemacht, um in einer herrlichen Morgenstimmung eine taubedeckte Rasenfläche in aller Ruhe zu mähen. Yeah. Musik Die ist einfach herrlich. Aber man sieht schon wieder, die Würmer sind wieder an der Oberfläche und wieder aktiv und machen schon wieder die Räufchen. <lacht> ja, gut, dass das Bodenleben in Ordnung ist.